Bei mir auf der Arbeit ist ein Typ komplett tätowiert. Mit dem gehst du bestimmt einen Kaffee trinken. Wieso? Der ist richtig cool drauf. Und stell dir vor, der hat Biochemie studiert. Ey Sarah, so kenne ich dich gar nicht. Ey, ich habe zwölf Monate Freiwilligendienst in einer französischen Schule hinter mir. Und? Ich habe da Schnecken probiert. Und ausgerechnet ein Zehnjähriger hat mir das französische Wahlsystem erklärt. Also, da schockt einen so schnell nichts mehr. Krass. Die ist richtig offen geworden. Offenheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Sich der Welt zu öffnen, ermöglicht es, neue Ansichten zu entwickeln, Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, leichter Kompromisse zu finden, die Standpunkte anderer zu respektieren und selbst respektiert zu werden.